Für die heutige CDU-Führung gilt leider. Sie haben viel, viele Tricks drauf, aber wenig Anstand, liebe Genossinnen und Genossen. Ja. Und gemerkt, Im Zweifel beteiligt sich die Union eher an der Spaltung der Gesellschaft an, als an ihrem Zusammenhalt. ganze Tagesordnung von Landtagssitzungen waren gespickt mit Anträgen, mit dem Schüren von Ängsten gegenüber Ausländern und Flüchtlingen. Legal, illegal, piep egal, der Niedersächsischen CDU ist inzwischen jeder Kompass abhanden gekommen. Der Kompass